Seit 2017 war sie Bildungsministerin in Brandenburg. Nun gibt Britta Ernst ihr Amt auf. Die SPD-Politikerin hat Ministerpräsident Woidke um Entlassung gebeten. Woidke würdigte die Arbeit der 62-Jährigen. Gründe für den Rücktritt wurden noch nicht genannt. Bildungsstaatssekretär Freiberg wird das Amt übernehmen. Britta Ernst ist mit Bundeskanzler Scholz verheiratet.